Elektrotechnik bei Baumit Heißt, die elektrischen Steuerungen der Maschinen im gesamten Werk in- und auswendig zu kennen und bei Ausfällen wieder zum Laufen zu bringen. Aber das ist natürlich nicht alles. Werde jetzt Elektrotechnikerin oder Elektrotechniker bei Baumit und starte deine Lehre mit Zukunft.